Und der nächste 2.000 Dollar Trade, die nächste Rolex kann kommen, so schnell geht es an der Börse und so einfach ist es im Prinzip. Nee, Spaß beiseite. Das sind natürlich genau die Sachen, die Sie im Internet sehr häufig sehen und die im Prinzip nicht funktionieren. Wir wissen alle, dass es harte Arbeit ist und da auch viel Zeit notwendig ist. Wir dachten, wir machen uns einfach mal einen kleinen Spaß und zeigen Ihnen mal, wie es nicht funktioniert oder auch welche Sachen Sie eigentlich nicht reinfallen sollten. Ähm, es ist wirklich wie eine richtige Arbeit, wie eine richtige Beschäftigung und deswegen ist es wichtig, hier auch ähm, die seriösen Leute, sage ich mal, irgendwo ein Stück weit zu unterstützen und ähm, sich von den anderen abzuheben ähm, und deswegen glaube ich, achten Sie drauf, ähm, wer Ihnen ähm, publiziert fünf Minuten Arbeit am Tag und Sie sind in einem Monat Millionär oder ähnliche Sachen, was wir alles schon gesehen haben. Das funktioniert leider nicht, auch wenn es sich viele wünschen und ich glaube auch, wenn es der Grund ist, wieso es da so viele ähm, Follower gibt oder so viele die das dann ähm, mitverfolgen. Es ist gerade am Anfang, später kann es dann schon sein, dass man da größere Summen rausholt, aber das ist dann prozentual zu sehen ähm, in das Investment. Gerade am Anfang muss man darauf achten, dass man halt die Volatilität rausnimmt und dann eher mit kleineren ähm, Summen, mit kleinerem Risiko arbeitet. Und am Ende äh, ist es immer ein Spiel von Chance und Risiko. Das heißt, äh, wer natürlich viel riskiert, kann auch höhere Gewinne erzielen. Und deswegen ist es gerade am Anfang ganz wichtig, darauf zu achten, das Risiko zu minimieren. Vielen Dank.